Hallo, willkommen bei Shekhandle Effective Security Solutions. Ich möchte euch heute die Betriebnahme eines unserer WLAN-Monitore zeigen. Das Modell ist das WBM87, ist allerdings technisch gesehen baugleich auch mit den WBM871. Auf der Rückseite sehen wir mikro dip Über diese dip werden die Adressen eingestellt. Beim Einfamilienhaus ist alles null. Wichtig ist. Wenn wir nur einen Monitor oder eine Sternverteilung haben, was die empfohlene Installationsvariante ist, den Mikrotipp-Schalter 6 bitte auf On. Prinzipiell sind aber eigentlich Geräte dieser Bauart bei Lieferung bei uns schon voreingestellt. Dann haben wir hier den Busanschluss. Da kommt der Busconnector drauf, der ist dieser kleine grüne hier. Zweiadrig, nicht polar. So, als nächstes haben wir hier noch einen zusätzlichen Steckeranschluss. Dieser ist für den Etagenrufklingeltaster. Der Etagenrufklingeltaster ist hier beiliegend. Und zwar ist das der grün-weiße Draht. Nur grün-weiß interessiert uns. Der Rest bitte abschneiden. Weil diese Drähte hier ja teilweise abisoliert sind. Elektriker vergessen das gerne und lassen es hinter dem Monitor so hängen. Es kann dann halt einen Kurzschluss geben. Das muss ja nicht sein. Von daher abschneiden, grün-weiß Anschließend an den Etagenrufklingeltaster, falls ihr keinen Etagenrufklingeltaster habt, also wenn ihr ein Einfamilienhaus habt, da ist meistens kein zusätzlicher Klingeltaster angeschlossen, dann braucht ihr das natürlich nicht. So, wir stecken den Monitor mal an. Wie gesagt, es ist ein Zweidrahtbus-System. Aufgesteckt, an die Wand geschraubt, im besten Fall. So und dann startet der Monitor. Das Starten des Monitors sehen wir durch Blinken. Er wird durch Blinken der SOS-Lampe dargestellt. Wichtig ist auch, wenn der Monitor dann gestartet ist, vielleicht gleich zum Anfang. Ihr seht, ihr habt hier eine Folie. Diese Folie muss entfernt werden, wenn ihr sprechen wollt, weil sonst das Mikrofon zugeklebt ist und derjenige an der Außenstation euch nicht hört. Bekommen wir immer sehr gerne Anrufe, deswegen natürlich Mikro muss frei sein, sonst kein Ton. So, wir warten mal, bis der Monitor gestartet ist. Das dauert eine Weile, weil es ein Linux-Betriebssystem. Wenn die SOS-Lampe nicht mehr blinkt, ist er online. So, prinzipiell arbeitet der Monitor jetzt schon. Also wir können hier klingeln. Wir sehen aber, es ist noch nichts eingerichtet. Als allererstes richten wir das WLAN ein. Das WLAN-Symbol ist hier standardmäßig grau. Weil es aus ist, wir schalten das WLAN ein, gehen auf WLAN-Einstellungen. Der Monitor sucht die SSID im Netzwerk. Wir wählen das Netzwerk aus und geben das Passwort ein. Hier mache ich mal kurz eine Pause, weil das müsst ihr ja nicht unbedingt wissen. So, Das Passwort ist eingegeben und wir gehen als nächstes auf Verbinden trennen. Der Monitor versucht sich jetzt mit unserem WLAN zu verbinden. Das kann eine Weile dauern. Und wenn er das geschafft hat, steht dann dort verbunden. So, ne? ihr seht, er ist angemeldet. Und hier vorne taucht das WLAN-Symbol blau auf. So, was müssen wir noch machen? Wir gehen wieder zurück in Einstellungen. Allgemein. Bild bei Weiterleiten an. Das schalten wir. An, weil wenn der Monitor klingelt und das Gespräch weitergeleitet wird und wir diese Funktion nicht aktiviert haben, schaltet er sich automatisch aus. Wir wollen ja aber, oder die meisten Kunden wollen einen Parallelruf haben, von daher Bild bei Weiterleiten an. Wenn wir noch mehrere Monitore haben und wir Intercom nutzen wollen, müssen wir Intercom aktivieren, ansonsten ist es Standard deaktiviert. So, Hier auf der Infoseite sehen wir auch die Softwareversion, also die Firmwareversion des Monitors. V211. So, ähm, diese ist die aktuelle und die sollte auch installiert sein. Wenn nicht, dann bitte Firmware-Update machen. Das Firmware-Update wird online gemacht und zwar unter Installer Firmware Upgrade. Wie das genau geht, ist allerdings äh, Bestandteil eines anderen Videos. So, wichtig ist allerdings, wenn ihr Firmware-Upgrade macht oder auch so für den Betrieb des Monitors ist es wichtig, Micro SD-Karte einlegen. Na, weil im Standard habt ihr nur einen Bildspeicher. Wenn ihr die Micro SD-Karte einlegt, habt ihr zusätzlich oder macht hat, macht der Monitor Videos. Wichtig ist, die Karte ist federnd gelagert und die müsst ihr richtig einführen. Dann nehmt ihr am besten was Spitzes und ihr merkt auch, wie sie einrastet. Wenn die Micro-SD-Karte eingelegt ist, Könnt ihr das auch noch mal prüfen unter SD-Karte, ob sie auch erkannt wird. SD-Informationen. Und dann sollte er euch die Größe anzeigen. Und ab diesem Zeitpunkt werden keine Bilder mehr gespeichert, sondern Videos. Na, so. Okay, wir haben WLAN ähm, eingerichtet. Das haben wir gemacht. So, Datum-Uhrzeit sollten wir noch einrichten. Tag, Monat, Jahr. Stundenformat, UTC plus 1 ist unser Zeitserver und wir machen Zeitaktualisierung, fertig, aus. So, Unser Server ist bereits angemeldet, wenn das nicht der Fall sein sollte und ein Ausrufezeichen oder ein Kreuz kommen sollte nach der WLAN-Aktivierung, geht ihr bitte auf Standard verwenden. Dann nochmal auf manuelle Registrierung und scannt mit der VDP Connect App diesen QR-Code ab. Und das war es dann eigentlich auch schon. Wichtig ist allerdings, damit die Gespräche weitergeleitet werden, müsst ihr den Ruf einrichten. Normale Verwendung bedeutet, nur der Monitor klingelt. Nicht stören, es klingelt gar nicht, für acht Stunden oder für immer. Umleitung, wenn keine Antwort, sind verzögerte Weiterleitungen. Das heißt, erst klingelt der Monitor, dann geht es auf die App. Die Standard also Standarddauer bis zur Weiterleitung sind 30 Sekunden. Das ist meist zu lang. Das könnt ihr ändern. Und zwar unter Einstellung, Installer, Systemeinstellung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und dann haben wir hier Diverzeit. Da geht er rauf und sagt... Was weiß ich, 5 Sekunden? Okay. Weitere Sachen müsst ihr hier eigentlich nicht verändern. So. Umleiten, wenn keine Antwort. Wenn ihr allerdings einen Parallelruf haben wollt, also Monitor und Bildschirm klingeln parallel, dann umleiten. Und das war es eigentlich auch schon. Na, euer Monitor ist betriebsbereit, WLAN ist eingerichtet, Firmware-Version ist, ist auch in Ordnung. Und ihr könnt jetzt loslegen. Alle anderen Sachen, wie gesagt, könnt ihr auch bei uns in der Anleitung dann nochmal nachlesen. Das sind aber Sachen, die jetzt nicht für den, Betrieb, für den Grundbetrieb notwendig sind. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.